Ja, hi oh, und willkommen. Mein Name ist die P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order, die wahrscheinlich letzte Aufnahme Session. Weil ja, ich das Spiel gerade geladen. Ich bin bei 89 Prozent und ja, ähm, ich habe alle Klamotten schon seit dem letzten Part und ja, weiß ich nicht, wie viel Prozent ist hier noch übrig von dem Planeten. Sechs. Also ja, ich glaube, mich hat hier noch so viel noch kommt, ne? Oh doch da ist noch ein kleines gebiet aber ja äh, weiß ich nicht also das Gefühl, wird heute die letzte aufnahme session einfach nur weil ich muss jetzt keine Thronen mehr suchen oder so weil ich habe ja schon alles und ja wird jetzt wahrscheinlich nur ein weiß ich nicht ein langes äh, durcheinander auf dem weg zum ende des spiels und ja ich guck mal was noch auf mich wartet, ne? so wir müssen hier mal berühren und dann gucken wir mal. Hi. Meister. Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen. Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein. Mich euch zu stellen. Erinnerungen, die mich seit Bracker verfolgen. Ich fliehe nicht länger vor Ihnen. Dann lass uns sehen, welche Art von Tod dein Mut bringt. Okay. Okay, ich muss gegen dich kämpfen. Ich habe aber keinen Lebensbalken, also. Alles, was okay ja schon gedacht so ein bisschen symbolischer kampf nur und da sind zwei von diesen typen einfach aufgetaucht genau ja, hat mich irgendwie voll an Final Fantasy vier erinnert als das irgendwie auf dem dunkel ritter zum paladin aufgestiegen ist wo man eigentlich gar nicht kämpfen musste oh, ich dachte ich war schnell Nein, ich habe dich geschubst. Ja. kannst aber versuchen. Ja. Warum sind diese Typen so stark? Ey? So, komm her. Ja, in die Fresse. Oh, ich bin doch okay. hat schon wieder sehr gut angefangen oh, War ich schon mal erwähnt dass die gegner auf diesem planeten hat so okay Muss er jetzt eigentlich gar nicht mehr hier, aber könnten da ja immer noch, weil sie nicht so Echos oder so hier rum liegen irgendwo, ne? So, dann verwirrt mich jetzt schon wieder. Da muss ich nichts, nehme ich meinen, ne? Also gehen wir mal hier Vielleicht fehlt mir auch noch irgendwie so ein, so ein Samen hier. Ugh. irgendwie sieht das aus als wäre da irgendwie so eine lücke ja in diesen oh, wie nennt man das? nur materialium wenn sieht irgendwie so aus als könnte da so eine pflanze irgendwie dazwischen passen schon einfach passt aber jetzt ja, auch wir haben du wolltest nicht eine und keine Ahnung, ich, solange ich jetzt nicht irgendwie, weiß nicht irgendwie ein Ende oder irgendwie so ein spezielles Ende bekomme, wenn ich irgendwie alles finde oder so. Interessiert mich ja jetzt nicht wirklich, ob ich jetzt alle dateneinträge oder alle pflanzen -Samen oder so finde. Habt ihr mal gesehen, wie groß die Planeten sind? Ich renne noch nicht ich jetzt hier jeden einzelnen planeten um abgasen. Die sind riesig und ich muss alles zu fuß laufen also nee, da tue ich mir nicht an tut zwar gerne meine spiele ja 100 prozent komplettieren aber ist mir ein bisschen zu leben ich finde ich ganz ehrlich bin ich könnte ja nachgucken da wird mir den weg auch nicht ersparen nicht die ganzen planeten hier durchrennen muss also, ja, von daher, oh. du kehrst also zurück, mutig, aber nicht weise. Ja, vielleicht Mary, richtig. steh was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Kerl. Malikos hat auch viel gesagt. Terran Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Irgendwie fahren von denen, die uns beschützten. Was... Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Wähler? Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikos. Und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikas hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Mal haben es einfach durch den Umgang geglitscht. Ich Entschuldigung. Dich ein Poncho entschuldigen, verschwinden wir von hier. Oh Gott, und das Zeug an einen wartet schon ganz jemand. Noch kannst du gehen, leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Ich nehme an, die hat und welche vom hier ne? und vom Bäder her gesprochen, obwohl sie noch ein Kind war. Ja, okay, macht doch so eigentlich dir. Sinn. Ne? Was hat der Typ da hinten? Ja, ne, wo ist weder eigentlich während dieser Zeit? Der hat doch jedes gejagt, ey. Müsste eigentlich auch hinter mir sein, ne? Ja, wieder hier so eine... Oh ja. Also nicht. so will er hier so... Wie nennt man das hier? So eine Original Character Story, sage ich mal das also ja nicht mit dem film kreuzen wo je, ja okay je den hat ist ja wieder was anderes besser ja nicht mehr kennen da kam ja luke auch am ende immer vor wenn ja, ich am ende er hat er ja seine eigene Ak akademie und so gehabt so du so wenn ich bald muss ich diese beiden typen schon wieder erledigen ne? ich muss ja jetzt wahrscheinlich gegen dich kämpfen oder weil ich mache ich war gerade schub einsetzen <lacht> mal gucken ob das funktioniert oh, willkommen daheim bist du hier um zu trainieren was in diesen ruinen wirkt so anziehen dürfte ich dass du den tod riskiert das könnte ich euch auch fragen dort schon mal stärke mehr als je die verstehen können und ich kontrolliere sie das würde ich dir auch anbieten Carol. begreift ihr denn nicht das alles interessiert mich nicht ich will den orden wieder aufbauen den Orden der Jedi aufbauen Odo oh, Armana. Es ist vorbei. Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Er, er erstickt von der Tradition. Er taubt durch unseren vergangenen Ruhm. Und der Typ da auf dem Brust hat, ne, diesen Kreis mit diesen zwei Strichen. Das sieht aus wie hier diese Aber es ist Hat nicht schwert was die eine hat. Zweite Schwester. Und auf unseren Fehlern aufbauen dazu lernen. Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir, wir können etwas anderes aufbauen, etwas Besseres. Nein. Dann wird mir dein Grab sein. Oh Gott. Oh, rote Lichtschwerter wie weil ich trauen dir soll ich trauen ich habe hab so eine sehr schlechte erfahrung mit zwei schwertern von diesen auslöschungstropplern also ja der hat dann abgewehrt noch äh... ja der, der auf, darf Traya oder was super ich kann nichts gegen den einsetzen auch man Aber da war blöd abgeteilt ja ich glaube auch auch man ich habe schon wieder noch fünf her. sein ein Auslauf weg nein dann schaffe ich doch nie im leben ey. No, ich dachte immer wenn ich denke ich habe den raus. Lauf ne? damit das ist wie dieses town kommando aus je Knight. haben die auch irgendwie ihre Lichtschwerter immer so in die Hand gedreht ich lasse okay Und geschafft so gut wie nicht getroffen zu werden aber pariert oh, ich habe doch was das gefällt mir irgendwie gar nicht ja ich habe geblockt was jetzt warte mal verbraucht den sein haus da gerade Au! Der hätte ich bestimmt zurückballern können äh, jetzt aber oh, nein. alter Aha. Oh. Ausweichen, dich nicht retten. Oh, Wir mal einen Stein oder so auf mich. Hier. Nein. Ah. Nein, was? Ehrlich? Hierher, oh, jetzt habe ich kein Dings. Na, oh, du. Das habe ich nie im leben ey. Oh, ich bin so weit. Boah, ich hatte gar keine Abwehr. Au, oh, was? Also echt unfair. Ey. Du kannst ja gar nicht treffen, wenn die ihre Abwehr nicht ihre Ausdauer wegkam, ey. Doch. Warte mal, das funktioniert. Nein, nee. ich definitiv noch einen zweiten. Okay, manchmal treffe ich den. Aber da muss der irgendwie im Angriff sein oder so, habe ich so gefühlt. So! Oh. Oh Gott. Bitte sagt mir jetzt kommt ein Checkpoint oder irgendwie sowas. was. Ihr habt kein Recht auf das, wo mir kein Recht auf unsere Magie steh auf, noch bist du nicht tot. Ja, aber gleich habe ich hab keinen Stimpack mehr. war sehr war ja sehr gut inszeniert, aber ich bin jetzt tot. Okay, der war gut. Ich mache aber keinen Schaden gegen noch Nein, so weit, zu so weit. Du. Ach, komm schon. Nee. Oh, was? ja ich brauche ein bisschen mehr Hilfe. entschuldigung aber nee. aber also mich wieder beleben nein okay okay ja gut aber geht schon mit schon irgendwie klappen ah. ich lerne die immer erst zu spät ey. ging noch so weiß ich nicht am ende ging das schon viel besser aber ist mir auch die Macht und die pack sind also was ausgegangen. Aber okay. Wird schon... Boah, jetzt muss ich aber wieder den ganzen Weg dahin rennen, Und ich habe meine Skillpunkte... Oh. Warte mal, das ist nicht schlecht. So. Oh, super. Hier ist jemand weg danke da hätten sie aber ruhig noch so einen kleinen speicherpunkt hier hinpacken kann ich ja aber ich habe keine zeit gegen euch zu kämpfen so war so mal noch mal nein ich würde jetzt gerne mal anhalten so, Aber jetzt gehe ich meine macht nämlich zurück ich bin zu schnell für dich jetzt nicht mehr nee. okay. ich muss mehr macht einsetzen nach idiot muss mehr macht einsetzen einfach nur nein mich sehen mit sich meine Stimpacks hier lohnen einzusetzen. ja Komm her, komm her. Ich habe dich jetzt aus mehr oder weniger. Was bringt parieren eigentlich? Tut das halt irgendwie die Ausdauer ein bisschen von denen senken? Ist, irgendwie habe ich nie genug Zeit irgendwie den Schaden zu machen oder so. Das verstehe ich unter parieren irgendwie, die für ein paar Sekunden irgendwie schutzlos sind. Au ein nicht ich konnte ich konnte da mehr nein oder doch macht das noch mal okay da war ich zu gierig dafür jetzt schon viel besser nein So, ich habe noch kein einziges dem weg eingesetzt ich, ich habe keine Macht. <lacht> so, ich muss mich heilen. Okay, komm her. Ausweichen, ja, würde ich nicht sterbe. Super. Ah, ah. So, heil mich mal. No. Oh, ich wusste es ich hab jetzt nicht gesehen ob das schaden gemacht hat ah. immer wenn ich da so, komm her ich war schon in der kombo drin, richtig Mal richtung ein angriff ab komplett nein geh weg nein Oh Gott! Oh mein Gott! Wieder guckt. Nein, ich dachte, ich krieg freie Treffer hier. Ich habe schon schlimmeres überlegt Ich auch, ey. Kollege. Ich sollte mal versuchen, diese drei Dinger da zurückzuwerfen. Nein. BD, oh stimm zu mir. Laura, habe ich nicht gesehen. Oh, danke. Du hilft mich nicht. Ah. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Oh, komm schon. Ey, hey, ich hasse das, wenn ich oh ich kann mich doch nicht jetzt mal heilen wenn ich irgendwie nur halber ap oder so habe dann lande ich dann wieder am ende hier mit ein stimmen oder so und dann kommt er wieder einmal so durch hier mit so einer krassen combo und ich bin zu langsam mich zu heilen ey, ich habe mich doch schon wird doch schon nämlich reingespritzt der kollege muss doch jetzt nicht irgendwie weil nicht ich fand also ich hätte mich da heilen müssen schon so, Nochmal. mal dort. Äh, ihre Stäbe waren gerade in ihrem Kopf, <lacht> glaube ich. Ja. Hey, hey, hey. ich werde ungern meine erfahrungsgrund verlieren an dir. eingeweckt diesmal schaffe ich dich pass auf habe halt ich mich eben wenn ich irgendwie noch halber ab hier ab dann habe ich am ende wieder keine stimmen das immer gleiche halt dann komm her du bist so eigentlich oh Gott ich war einfach den hier ein paar mal. Ich kann eigentlich die ganze Zeit nur kontern, ne? ich Auch ein paar Kombos. Na ja, komm, du hast keine Ausdauer. Was? Ja, danke. Ich dasche äh. jetzt. Ja, tun ein bisschen Dingens ja Senken sich gerade. Das war gar nichts. Ausdauer. war ein gut inszenierter Kampf. ich hab' auf jeden Fall Bock. Ja, heilen. Wie taunten. Nur Feiglinge rennen weg mache ich doch gar nicht du in die fresse ich wusste es in die fresse und heilen weil zeugs passiert wenn die gegner mich eigentlich auch parieren, also hat irgendwie weiß sie nicht aber irgendwie Ausdauer irgendwie weg macht Oh, ich konnte ihn. ja ah, ich verstehe, weil er nicht mehr so viel Dings hatte. Okay. Also er konnte halt abwehren, aber pass auf. Ausweichen ich nicht ich hab's kaum gespürt. Nein. Greif an. <lacht> Komm schon. Macht aber Bock, der Kampf. Nicht ganz ehrlich, bin da auch damit. Nein. Okay, der ist irgendwie schutzlos eine kurze zeit danach du kannst dem tod nicht ewig oh, ich bin mit sich oh, du ah, ich gut abgeteilt oh, ich denke immer der ist fertig mit seinen angriffen ne? Ausweichen wird ich nicht in die Fresse oh man mach das noch in die Fresse oh no. oh Gott kann der springen? oh nicht, nicht treffe niemals damit ey. Gott no. in die Fresse <laughs> ist er auf den Kopf gelandet. In die lasse nicht zu, dass du mich Nein! <här> nein, nein, nein, nein. Hierher, das da. gar nicht. <här> Nein. Oh, heilen heilen heilen, heilen. Ha. Oh, und da macht er einfach oh, ich hasse da wenn ich die Gegner angreife. auf hey, dem hey. Habe den volle damit getroffen. Duh. Nein. Oh, ich hasse das, wenn ich die angreife und die machen trotzdem mit ihren Angriff weiter. schön doch mal in die fresse so. ein paar mal den machen dann ist er auch weg Boah. Au. Okay, gutes timing das gibt's jetzt nicht ey. Nein, nein nein nein nicht schubsen oh. jetzt gehen wir schon wieder die stimmt aus ich krieg die krise So, ein paar mal mit denen hier. Da, der ist aber das lohnt sich überhaupt nicht, ey. Nein, nein. Der hat doch keine Ausdauer mehr, kommen in die Fresse! So, jetzt noch einmal anhalten. Komm, ich weiß genau, wie ich das jetzt mache. Oder, oder so. Ich Glück habe er macht keinen Schaden. So, komm her. Mach irgendeinen Angriff. Los, komm. Und jetzt, oh, ja! Sehr gut. Oh Gott! Krass, lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen, bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen dato mir von diesem Parasiten. Huh. Ich wusste er führt nicht. Irgendwas. Gut. Oh, 30 Minuten hat finde, das ist ein guter Abschluss nach so einem Bosskampf. Also ja gut, da würde ich sagen, ich bin debattier. Ne? So gesagt, jetzt immer so 40 Minuten, aber da war jetzt schon ein bisschen zu krass. Das muss ich mal ausruhen von diesem Kampf. Und ja, guck mal, hat wir hier noch lernen können, werfen, ne? So L1 und Dreieck. Das will ich nicht. Ha du mal hallo Sarah. ja ein nicht vielleicht nützlich sein können so auf des spiels aber ja gut gut ich bin hier und wir gucken da mal wie es weitergeht in der nächsten folge ich bedanke mich alle zuschauen ich hoffe euch hat der bald gefallen mit den lasst doch ein Like, ein abo oder ein kommentar das wäre sehr lieb von euch und dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder ciao, ciao.